Von Frankenfels zur Taschelgrabenrotte. Nach der Brücke gerade weiter und erst im Ort abbiegen. Entlang des Rettenbaches. gerade in den trail falkenstein -Route. Abzweigung vom Güterweg Rohrbach. Oof. Mm -hmm. auf den Eibeck markiert die Abzweigung in den Karrenweg auf den Eibäck. Single Epic. Aussichtspunkt auf den Epic. Abfahrt geschert mit Wanderern. Nach rechts der Abstecher zur Nixhöhle. Links zur Höhle abfahren. Ratepot an der WC-Anlage vor der Nixhöhle. Zur Laubenbachmühle. Zuerst links die Wiese am Waldrand hoch. Beim Wegweiser entweder den Pfad durch den Wald nehmen oder weiter die Wiese am Waldrand fahren. Der Höllgraben mit dem Höllbach. das Fahngruberkreuz und gleich danach ein Rastplatz beim Martel. Der Frankenfelsberg Markierte Abzweigung in die Wolfsleitenstrecke. All right. Zum Schluss über die Straße nach Frankenfels zurück.